哇哦 wow, Wow! Cooles Wohnbier! Wir sind auf der Zwischenreise, wir fahren oh. nämlich nach Peking. Das war beide Reise, aber wir haben gedacht, das lohnt sich. Das dauert ja Monate. Wir probieren es mal. Das sieht sehr gemütlich aus. Ja, tritt ein. Oh. Roomtour. Ich richtig den Tisch kannst du noch ausziehen können ja vier Personen sitzen und essen. Genau. Das ist eure Kommandozentrale. Genau. <lacht> mit unserem Navi, wo wir die Route eingeben haben, Richtung Peking. Oh, wow. Zwischenstopp in Kasachstan. Hier siehst du, wie viel Frischwasser drin ist. 100% Grad. Ah, wow. Okay. Das hier ist fürs Abwasser. Da haben wir jetzt gar nichts drin. Aha. Und das hier ist die externe Batterie, die wir hier zusätzlich eingebaut haben. Küche, alles da. Hier drei Herdplatten, alles mit Gas. Okay. Der Kühlschrank hier läuft mit Gas. das Waschbecken, Besteck, Töpfe. Wenn wir mal abends Zeit haben, können wir ein bisschen Fernsehen schauen. Da unten haben wir noch eine extra Batterie. Damit laden wir unsere Handys. Ah, cool. Über Photovoltaikanlage, die oben auf dem Dach ist. Der in den Himmel! Ah, die hier. Ah, habt hätte noch eine lange Reise vor euch. Ist hat er gut gestärkt? Habt ihr schon was gegessen? Nee, noch nicht wirklich. Cool, was ist das? Hast du selber gemacht, Tobi? oder? ihr euch vorstellen? Was kostet so ein Wohnmobil? Also ca. 45.000 haben wir gezahlt. Damit haben wir auch mal aber auch echt viel verkaufen müssen. Eigentlich so ziemlich alles, aber... Da haben wir gedacht, das sind materielle Werte, das ist uns der Traumwert. Wir wollen flexibel, unabhängig bleiben, die Welt bereisen. Oh, und dann haben wir gedacht, komm, wir tauschen einfach alles ein und machen uns auf und davon. No risk, no fun? Jetzt, so ja. Es. Ja. Die Banane. Was kostet sowas zu mieten? 120 Euro am Tag. Wie viele Tage habt ihr jetzt eingeplant bis nach China? Das ist immer flexibel. Ja, wir machen lieber mehr Zwischenstopps, schauen uns noch die Welt an, bis wir in China sind. Aber wir denken, so in zwei Wochen sollte was vielleicht schaffen. Optimistisch, ja. <lacht> <lacht> oh, das sieht ja schon richtig gut aus, guck mal. Ja, was macht ihr, wenn euch das Geld ausgeht? Müssen wir uns halt einen Job suchen. Wir machen das dann so Travel Work-mäßig. Okay. Wenn wir das Geld verprasst haben, <lacht> dann müssen wir wieder arbeiten. 你們看這裡,有個廁所。這裡也有個秘密,你們猜猜,那裡可以洗澡。好,你們看起來,1 2 3喵。這這裡可以洗澡。這裡什麼都有啊。Yeah, I think is ein Bestell, was Scharfes ist mit drin. Noch irgendein Gewürz. Ja, das schmeckt voll intensiv, aber voll lecker. Nagelkraut. Ja, <lacht> <lacht> mm, mhm. ja. Ja, kennt sich super aus. Mhm. Kann man eigentlich auf dem Weg nach China überall einfach anhalten oder muss man da bestimmte Plätze aufsuchen? Mhm. Da gibt es mittlerweile eine App. Da gibt es auch ähm, immer wieder Empfehlungen für kostenfreie Stellplätze. also ich jetzt? Mhm. Manche Wasser umsonst oder kostenlos. Ähm, wieder auffüllen oder auch Wasser entleeren. Ja. Oh, das Klo aus? Dann ich das Gästezimmer. Das Gästezimmer, genau. <lacht> Normalerweise kannst du für Fahrräder rein. Oder wie wir jetzt zum Beispiel unsere liegen. Also da war irgendwas Scharfes drin. Scharf? Okay. Ja. Ja, also Riesen und Respekt für diese großen Reise. Ja, ja schauen wir mal, was ihr noch bereithält hast. Ja. Ich habe noch ein Geschenk für euch. <lacht> wow, <lacht> <geil>. <lacht> da müssen wir schon mal drei Tage weniger arbeiten gehen, um das Essen gleich holen. <lacht>